Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Frage vom Typ zufällige Kurzantwortzuordnung erstellen können. Wir befinden uns hier bereits im Modeltest und auch, wo wir den Testinhalt bearbeiten und fügen hier eine neue Frage hinzu. Wir kommen nun zu den Einstellungen der Frage. Hier ist es wichtig, die entsprechende Kategorie auszuwählen, denn wie Sie gleich unten später sehen, kann man auswählen, wie viele zufällige Kurzantwortfragen ausgewählt werden. Und die Auswahl richtet sich nach der jeweiligen Kategorie. Ebenfalls ist es wichtig, in der Kategorie nachzuschauen, bzw. sicherzustellen, dass auch genügend Kurzantwortfragen dort vorhanden sind. Hier ist dann schon ein Fragetitel mit vorhanden. Da geben wir hier noch einen Fragetext mit ein. Den können Sie auch wie üblich hier gern formatieren mit Ihrem Editor. Für die erreichbare Punktzahl ändere ich das mal auf 2. Wie üblich ist auch ein allgemeines Feedback hier möglich anzugeben. Nun kommen wir zu dem Bereich, wie ich gerade schon erwähnte, dass die Anzahl der Fragen zur Auswahl hier bestimmt werden könnte von 2 bis 10. Und wie gesagt, Sie müssen bitte sicherstellen, dass in Ihrer ausgewählten Kategorie oder auch in Unterkategorien genügend Fragen des Typs Kurzantwort mit vorhanden sind. Haben Sie alle Eingaben getätigt, speichern wir, wir unsere Änderung und schauen uns das einmal an. Hier haben wir unsere Vorschau. Es wurden also zwei zufällige Kurzfragen, Kurzantwortfragen ausgewählt wo die Antworten per Dropdown-Menü auswählbar sind. Wir sehen, es gibt auch die Möglichkeit, bei beiden gleichen Fragen die gleiche Antwortmöglichkeit mit auszuwählen, obwohl das natürlich hier gerade keinen Sinn macht. Das war die zufällige Kurzantwortzuordnung. Wie Freude beim Ausprobieren.